Alter, oh. da geht mir noch gleich viel besser. Jetzt weiß ich, warum der so tief und entspannt ist immer. Ja. Ha. Voll lecker. Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Zum nächsten Insektenessen oder Lutschen. Diesmal ist Lutschen, ne? Extra zwei gekauft, damit ich, damit ich hier keiner Renner rumnutzen muss, beziehungsweise wir nicht an ihnen mutscher müssen. Zwei. Vier. Siehst du? ganz mal sehen. Ja. Eins spendabel gewesen. Oh um mein Gierigol. Ich habe es wahrscheinlich nicht anders. Achso, sind ja unterschiedliche Schmecker hoch. Ich weiß ja nicht, was der Grüne ist. Was ist da drin? Die Grille ist drin. Also, ist unser Lieblingsinsekten-Snack, die Grille. Was ist denn dem gelben drinne? Das ist eine drin. Was nimmst du, den gelben oder den grünen? Nein, ich würde lieber den gelben nehmen. Steht da eine Geschmacksrichtung? Der guten ist Apfel. Ja, Apfel ist nicht meins. Wir lutschen gerne Apfel. Ja, es ist klar, weil da die Grille drin ist so besser. Also man muss doch gar nicht so weit lutschen, dass ich, so wie ich mir das ankicke, die ist schon quasi oben drauf, du kannst schon direkt an der an den Insekt deiner Wahl so dran rumlecken. Und bei mir ist das irgendwie direkt drin, und mittig. Mittig? Äh. Ja, bei mir ist es ziemlich weit außen. Na, lass das hier schmecken oder? Ja. Guten Hunger. Wir haben ja schon mal grill gegessen. Und wir können sagen, die Grille schmeckt scheiße. Der äh, Lutscher ist okay. Ja, hier hat man auch nur leicht Orange, ne? Schmeckt ein ganz bisschen nach Apfel und ja, genau. Oder also bei den Lutschern geht es ja jetzt auch wirklich nur um das Aussehen. Dieser Faktor, dass da ein Insekt drin ist, ist schon lustig an sich. Davon gibt es schon mal einen Stern. Ja und dann. Äh, halt andere ja, der Lutscher hat jetzt nicht gerade Wettbewerb Also würde ich dem ganzen Ja... maximal 2 von 5 Sternen geben. Ja, 2 von 5 ist okay. Mehr würde ich dem auch nicht geben. Ja, das ist, ist eine witzige Sache, ne? Ja. Oh. Check den Shop. Da kannst du den ganzen Tag dran noch schicken. Ja, ist So, oh, Abonniert den Kanal, schreibt mal ein paar Kommentare drunter. Ja. Mm. Und macht mal auch Vorschläge, was wir als nächstes testen könnten. Hier war da die aber mitgebracht, um zu testen. <lacht> mm. Ein paar grün. äh, Software lovepiece -Brill. cool. Alter, oh. da geht es mir doch gleich viel besser. Jetzt weiß ich, warum der so tief und entspannt ist immer. Ja, wie sieht der ganz anders aus hier? Ja, sieht doch gleich viel freundlicher aus. Der Lovepiece hat mir ja nie antwortet. Nee. so unser Video. Was ist was da? da los ist da? Wahrscheinlich, weil wir bloß äh, hier so eine Insekten... Lutscher Sind hier, aber kann auch sein, mit unsere 700 Abonnenten kommentieren, teilen, liken. Dann irgendwann, vielleicht guckt sich denn der Laufpriester so mal an. Hier ansonsten kann ich nur weiterhin die Brille <lacht> auf jeden Fall. Ist cool. Link hier unter dem Video und in der Beschreibung. Schöne Grüße an Tim K und gut. Dann lutschen wir noch eine Runde weiter und genau. You know, bis zum nächsten Mal, schön mit Öl und yes. wir sehen uns. Gib mir ein Y, gib mir ein E, gib mir ein S. Bis yeah. zum nächsten